Eine habe ich. Schön. Noch einer auf lang im Pit. Und die wasteland. Vorsicht, die ist fast leer. Oh, nevermind. vom Russen die one oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Digga, Package los, Alter! PC neu starten, Digga, kein Bock drauf. <lacht> halt deine Fresse! <lacht> User,